Da da da, da da da da da da da da da da Schon wieder? Ja, hast recht. Ähm, ihr wisst, was ich meine. <hörstfe> <Range> Hello and welcome to the finals of this year's Eurovision Song Contest. If you don't speak German, you have two possibilities: either you learn German, or you turn on the subtitles on the bottom right corner. Have fun. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre émission spéciale pour la prévision de la finale de l'Eurovision. Allumez vos outils et c'est parti. Herzlich willkommen zu unserer letzten Ausgabe zum Eurovision Song Contest 2017. Ihr seht, wir haben uns heute besonders schick gemacht, also ähm, yeah. einer von uns. Und äh, schön, dass ihr dabei seid. Ja, mehr oder weniger geile Semifinals sind jetzt hinter uns. Was sagst du? Wie fühlst du dich nach den Semifinals? Ah, ich hatte bei der Show in Schweden letztes Jahr irgendwie mehr Spaß. So, so ah. die ersten beiden Halbfinals haben mich nicht umgehauen. Also größtenteils unfassbar schwache Live-Performances. Achso, von, von den Künstlern selbst? Ja, jetzt, genau. Ja. Achso, ich dachte jetzt, ich weiß noch bei den Hosts. Aber also ich fand sie halt ähm, am Donnerstag sehr viel besser als ähm, am ersten Halbfinale. Also diese anfangs, die Choreografie war ganz, war ganz cool. Und die Songs, ja, also da müssen wir im nächsten Jahr echt mal äh, die Live-Auftritte uns anschauen, bevor wir da was bewerten, weil da haben ja auch echt sehr viele abgekackt. Vor allem mein äh, großer Favorit Mowgli, ne? Ja. Der hat ja mega schlecht gesungen. also Fand's, nein. Doch. Der, der hat Australier? Sehr, ja, der hat sehr schlecht gesungen. Du lügst. Nee. Der hat einen Ton, also ein... Das hat er verkackt, aber das alles andere aber fand ich den wie auf CD. Nee, fand ich absolut nicht, gar nicht. Echt nicht? Nee, echt nicht, nee. Es gab auch positive Überraschungen, Zum Beispiel Weißrussland, fand ich gut. Hat mir Spaß gemacht, gestern zuzugucken. Vor allem ähm, auch der ganze Auftritt mit den weißen Klamotten hm. und so, wie die da beide standen. Den Mann fand ich etwas schwächer als die Frau, aber hat, hat gebockt, hat Spaß gemacht. Also ich hatte mir auch aufgeschrieben, dass ich ab jetzt, wenn ich Prognosen gebe, nur noch die Live-Auftritte gucke, Richtig. weil du kannst nicht nach den Songs auf CD gehen. Zum Beispiel hatte Serbien im zweiten Halbfinale vorne. Das war mmh. schwach. Live mmh. war es mmh. einfach schwach. Ähm, hätte ich im ersten Halbfinale gewusst, dass Polen so ein Ding da abliefert mit so einem Kleid, ja. ähm, ja, hätte ich ja. gesagt, Polen ist weiter. Also ganz viele, die ich auf CD gut fand, fand ich live dann wirklich schwach. Und ähm, nochmal zusammenfassend finde ich, beide Halbfinals hatten keine fetten Highlights für mich. Wer hat für dich das erste Halbfinale gewonnen, wer das zweite? Also das erste Halbfinale hat für mich auf jeden Fall äh, Moldova gewonnen mit dem Epic Sex Guy. Ja. Das war der einzige Song, der so richtig Spaß gemacht hat, wo ich mich gefreut habe, den den zuzugucken. Ich hatte das Gefühl, die haben Bock, den zu performen, so war, war ein geiler Auftritt. War der Epic Sex Guy. Dann im Green Room hat er super funktioniert für mich, der Typ. Also okay. es war allround der beste Auftritt. Und ähm, ja, sowas wie Zypern zum Beispiel fand ich äh, gut. Für mich war der große Gewinner vom ersten Halbfinale hm. Portugal, kommst du nicht drum rum. Der hat, der hat die Leute überzeugt, ist jetzt einer der Mitfavoriten seit diesem Auftritt. Für mich war der, also ob ich es nur mag oder ob ich es nicht mag, für mich hat Portugal das erste Halbfinale gewonnen und das zweite Halbfinale war für mich klar Bulgarien. Ja, das zweite Halbfinale war Bulgarien stark, muss ich sagen, aber also am meisten Spaß hat mir auch wieder Jodelit gemacht. Ne? Also Rumänien und <lacht> wie in meiner Prognose, Jodelit ist durch die Decke gegangen. Wir haben jetzt tatsächlich schon über 36 Songs gesprochen, sechs sind aber noch offen, die Big Five inklusive dem Gastgeberland, also der Ukraine. Ja. Ich würde sagen, wir legen direkt los und ähm, gehen in der Reihenfolge, wie sie denn äh, beim Finale am Samstagabend auftreten. Mhm. Und zwar geht's los mit Start Nummer 9, Italien, mit Occidentalis Karma. Occidentalis Karma. Was für ein klangvoller Song, was für ein klangvoller Name. Der Superstar unter den Buchmachern. Wunderbarer äh, Typ, sieht stylisch aus, hat geile Klamotten an, hat einen geilen Bart. Ich überlege mir, den so zu machen. Meinst du, würde mir stehen? Ich weiß nicht, wie er aussieht. Ja. Cooler Typ, äh, geiles Lied mit äh, viel... Spaß, gute Laune, hat eine tolle Message, wie gesagt, der Stil ist, den er, den, die Klamotten, die er trägt, finde ich super, äh, lässig, äh, nicht lässig, aber super stilvoll und halt ein richtiger Italiener, muss man sagen, ja? also die Haare top gestylt und ähm, dann nimmt er bei dem Lied das Publikum mit, äh, am Ende dieses Namaste und dann das Publikum alle, <lacht> finde ich richtig geil. Im Moment ist Oncili, Oncili Dellis Karma, ja. was übrigens nichts mit dem Zahnarzt zu tun hat. Äh, nicht? Nee. Occidentali. Verstehst du? Nee. Hast du verstanden? Nee. verstehe, nee, verstehe ich nicht. Verstehe mal? Nee, Versteh mal? Erzähl mal. Occidentali Dental. Verstehst du? Verstehst du? Oh, es tut mir leid. Also, erstmal freue ich mich, dass du dich verliebt hast. Es wurde endlich mal wieder Zeit. Ähm, Occidentali mal. Ich, ich kann es nicht verstehen. Also, er ist wirklich bei den Wettbüros ganz oben seit Wochen. Ähm, ich verstehe das Lied nicht. Das ist für mich ein typisches italienisches Lied, äh, was vor 20, 30 Jahren hätte rauskommen können. Mm. Ähm, das haut mich so gar nicht um. Ich habe diesen Hype nicht verstanden. Das, das Lied hat für mich nichts Besonderes. Ja, ich finde auch dieses am Anfang italienische Gesungen in dieser Stimme. Ich weiß nicht, für mich funktioniert es einfach nicht. Und deswegen sage ich jetzt schon, das Ding gewinnt auch nicht. Hola, que tal España?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 die Live-Version angehört. Na, sehr und, gut. Und ich glaube, es äh, ist nicht so krass. Also ich fand ihn so am Anfang ein bisschen catchy so, aber dann beim zweiten Do It For Your Lover, do ja, it for ja, your lover. Ja. also wenn es da, ist das ja eine never-ending-Story. Ist es. Do It For Your Lover ähm, war halt dann, dass ich gesagt habe, mhm. doch nicht. Also ich finde auch, das ist ein typisches Radio-Sommerlied, äh, ja. aber, aber keins, wo du mitsingst mhm. oder wo du mittanzen willst. Was, sondern zum was, Beispiel, so was zum Beispiel würdest du mitsingen bei dem Lied? Yeah, do, it do, it do, it do it for your lover, do it for your lover, do it for your lover, do it for your lover. Das ist das einzige, was du mitsingst, aber das ist so ein, so ein Song, der kann am Strand irgendwie im Hintergrund laufen, der mm. tut nicht weh, aber der macht dir auch keine Freude. Hast du einen Kaipi ähm. in der Hand um morgens um ja. zehn? Ja, genau, um <lacht> neun. Ähm, also, ist, ist keine Chance. Keine Chance. Keine Chance, okay, krass. Hello and welcome United Kingdom. Ihr seid mit Lucy Jones und Never Give Up On You am Start. Guter Song, guter Song. Guter Song. Allerdings... Einen gibt es ein Aber. Ich finde ihn zu musicalmäßig. Ich könnte mir den Song halt perfekt vorstellen in dem nächsten Disney-Film am Ende, wo sie sagt, I never give up on you, und dann wird sie doch wieder gut. So zwei Prinzessinnen, die so ein bisschen Frozen Teil 4, ja, ja dass sie <lacht> sagt, I never give up on you, und dann sagt sie so, ja, aber du hast recht, und auf geht's, jetzt geht's los. Dazu würde er passen, aber ich glaube, der Song ist gut, die sieht gut aus, sieht geil aus, sogar. <lacht> Aber ähm, es, wird, es wird nicht reichen. Sie singt die mir auch ein bisschen zu musicalmäßig. Toller Song, aber zu musicalmäßig. Also ich finde den Song auch gar nicht schlecht. Das ist ein wieder ein Lied, das steht und fällt mit der Live-Performance. Mhm. Die haben aber im zweiten Halbfinale oder im ersten, glaube ich, schon eingeblendet, wie sie das live performt. Ist und? natürlich eine Bank, so ganz yeah. easy, wie sie das macht. So, das ja. hat sie einfach drauf. Ich finde es ein geiler Song, aber ist auch nicht prädestiniert, um das Ding zu gewinnen. Aber ich finde, Großbritannien hat in den letzten Jahren immer richtige Scheiße dabei. Ach echt? Ja, also ich fand es nie richtig gut, was sie da gemacht haben. Und das ist mal ein Song, ähm, sogar, sogar von den Big Five inklusive Ukraine, nehme ich schon mal vor. Mein Highlight-Song. Das Ach ist echt? der beste Song der Big Five, finde ich. Obwohl, also, aber in die Big Five gehört o Occidentalis Karma, ne? Ja, ja. ich sag's nochmal. Das ist äh, mein Highlight-Song aus den Big Five. Namaste! Das waren die ersten drei Songs, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben. Weiter geht's natürlich mit Deutschland. Dafür müsst ihr einfach auf den Link hier oben klicken. Dann kommt ihr zum zweiten Video. Dann unterhalten wir uns über die weiteren drei Kandidaten des Finales. Und wir geben den Gewinner bekannt. Bis gleich.